Nachdem Sie nun wissen, wie Sie historische Dokumente automatisch transkribieren und bearbeiten können, sehen wir uns in diesem Video an, wie Sie diese durchsuchen können. Vor allem, wenn Sie mit großen Corpora arbeiten und große Mengen historischer Dokumente mit Transkribus bearbeiten, ist es hilfreich, wenn Sie diese auch durchsuchen können. In Transkribus Lite steht Ihnen dafür eine Volltextsuche zur Verfügung. Mit dieser können Sie den gesamten Text in all Ihren Dokumenten durchsuchen. Die Suche können Sie ganz einfach über das Seitenleistenmenü in Transkribus Lite öffnen. Geben Sie in das Suchfeld nun einfach den gewünschten Suchbegriff ein und starten Sie die Suche. Anschließend werden Ihnen die Suchergebnisse angezeigt. Dabei sehen Sie bei jedem Suchergebnis jeweils das Dokument sowie die Seite, auf der ein Suchtreffer gefunden wurde. Außerdem wird Ihnen ein Textausschnitt sowie ein Bildausschnitt des Suchtreffers angezeigt. Dabei wird der Suchtreffer im Text fett markiert sowie im Bild mit einer farbigen Box gekennzeichnet. Mit verschiedenen Suchfiltern wie etwa Autor, Uploader, Titel, Sammlungsname oder Schriftart können Sie die Suche noch zusätzlich eingrenzen. Wenn Sie ein Suchergebnis durch einfaches Anklicken öffnen, wird die Dokumentenseite geöffnet, auf der der Suchtreffer gefunden wurde. Auf der linken Seite wird der Suchtreffer durch eine farbige Box gekennzeichnet. Auf der rechten Seite wird der Suchtreffer fett und unterstrichen hervorgehoben. Neben der Volltextsuche in Ihren Dokumenten können Sie zusätzlich Ihre Collections nach Titeln durchsuchen. Wenn Sie in der Collection-Übersicht sind, können Sie all Ihre Collections nach deren Namen durchsuchen. Sollten Sie also sehr viele Collections haben, dann können Sie hier ganz einfach den Namen einer Collection eingeben, um diese zu suchen. Gleichermaßen funktioniert dies für Dokumente, wenn Sie eine Collection geöffnet haben. Sind in Ihrer Collection beispielsweise viele Dokumente, dann können Sie hier ganz einfach nach den gewünschten Dokumenten suchen. Für Zahlenliebhaber funktioniert diese Suche auch mit den Collection- bzw. Dokumenten-IDs. So können Sie etwa bei großen Projekten Missverständnisse vermeiden und Ihren KollegInnen eine Dokumenten-ID durchgeben, um sich auf ein spezielles Dokument zu beziehen. Nun wissen Sie, wie die Suche in Transkribus Lite verwendet wird. Im nächsten Video sehen wir uns das Thema Export etwas genauer an.